Guten Morgen, heute stelle ich euch eine interessante Studie vor, die zum einen die Dritte Weltländer als auch äh, ja, Privatpersonen ja, durchaus interessant, interessiert frohlocken lassen werden. Ähm, Gerade jetzt äh, die Privatpersonen oder auch eben die Dritte Weltländer, die kein Geld für ein teures Lichtmikroskop haben. Und zwar geht es um die Diagnose des Basalzellenkrebs, auch Basaliom genannt. Das ist eine bösartige Krebserkrankung der Haut und wird manchmal inkorrekterweise als heller oder als weißer Hautkrebs bezeichnet. Aber auch der helle Hautkrebs kann farblich pigmentiert sein. Da ist dieser Begriff sehr irreführend und wird auch in der Medizin nicht verwendet. Jedenfalls wurde in einer Vergleichsstudie, die ich euch unten verlinke, im Archives of Pathology and Laboratory Medicine gezeigt, dass man mit einem Smartphone und einer Saphirkugel, die für 14 Dollar erhältlich ist, den Link habe ich euch unten in die Infobox gepackt, und einer Leuchtdiode oder einer billigen Taschenlampe, auch da habe ich euch eine ausreichende unten verlinkt, die billigstmögliche. Erstaunliche Diagnosen was den Bas Basalzellenkrebs angeht machen kann. Die Kugel wird in einer kleinen durchsichtigen Plastiktüte direkt einfach vor die Linse geklebt. Die Probe die wird dann auf einen Objektträger gelegt und idealerweise mit einem Deckglas beschwert. Wie eben beim Mikroskop auch. Man kann natürlich auch irgendein Stück sauberes Glas nehmen die billigste Kombination von Deckgläsern und Objektträger, die ich gefunden habe, habe ich euch natürlich auch unten verlinkt, damit ihr wirklich unten das Komplettpaket habt. Und dann wird wie beim Lichtmikroskop die Probe von unten mit der Taschenlampe zum Beispiel oder wenn ihr technisch versiert seid, reicht auch eine Leuchtdiode mit 55 Lumen wird dann bestrahlt. Aber denkt an den Vorwiderstand, wenn ihr so eine Leuchtdiode nehmt, sonst brennt die Diode zwar hell, aber auch nur sehr kurz, also von daher, aber oder einfache Taschenlampe, äh, jedenfalls äh, 55 Lumen reichen vollkommen auf, aus. Jedenfalls dann erhält man eine ca. 66-fache Vergrößerung und erhält äh, damit äh, ja, Videos mit einer Qualität äh, wie diese, was ich euch jetzt hier einblenden werde. In der Studie wurden jetzt über 1000 Proben untersucht, in der Art und Weise, also mit dieser Saphirkugel und dem Smartphone. Und das Ergebnis war eine Sensitivität von knapp 96%. Und äh, Sensitivität in einer Studie bedeutet, äh, inwieweit eine Krankheit, die ein Patient hat, auch diagnostiziert wird. Also wenn ihr selber Euch äh, in wissenschaftliche Studien reinlesen wollt, dann empfehle ich Euch unbedingt äh, mein Video und äh, das zugrunde liegende Buch medizinische oder klinische Studien äh, lesen und verstehen was ich Euch da oben, oder hier unten, ne, oben in den Infokarten wahrscheinlich verlinkt habe. Bei der Spezifität also inwieweit gesunde Menschen auch als gesund erkannt werden lag die Quote bei 98% für den Basalzellenkrebs und Forscher und Mediziner haben explizit eine Empfehlung für dieses Vorgehen mit dem Smartphone und dieser Saphirkugel, vor allem natürlich in den Dritte Weltländern ausgesprochen. Das bedeutet, wenn ihr euch den Gang zum Hautarzt bei Verdacht auf weißen Hautkrebs sparen wollt, dann sagen wir mal diplomatisch ausgedrückt, äh, wenn ihr sonst gar, gar nicht gehen würdet oder äh, ja, ja, wenn ihr sonst gar nicht gehen würdet, dann untersucht eure Haut bei Verdacht auf Basalzellenkrebs einfach selber. Als erstes braucht ihr natürlich eine Hautprobe von der entsprechenden Stelle, wo ihr den Basalzellenkrebs vermutet. Dann nehmt ihr dazu einfach ein Skalpell und tragt ganz vorsichtig die obere Hautschicht ab. Und dann schaut ihr in euer selbst gebautes Mikroskop für 14 Dollar oder 14 Euro. Äh, ja, und dann wisst ihr, ob ihr einen weißen Hautkrebs habt. Natürlich müsst ihr euch vorher genau informieren, wie man den Balsalzellenkrebs überhaupt erkennt. Das Know-how, das müsst ihr euch natürlich vorher äh, Denn das wüsste ich zum Beispiel auf Anhiba auch nicht. Aber sollte ich mal entsprechende Flecken bei mir feststellen würde ich mich da wahrscheinlich sogar reinlesen und entsprechend mich auch selber diagnostizieren, weil die Prozente von Sensitivität und Spezifität sind extrem hoch. Der schwarze Hautkrebs, also der Hautkrebs der auch Metastasen bildet, da wurde aber nur in 60% der Fälle erkannt und da geben die Mediziner und Forscher keine Empfehlung das sozusagen mit dem selbstgebauten Smartphone Mikroskop zu diagnostizieren. Generell gilt natürlich wenn ihr die Möglichkeit habt und eurem Hautarzt vertraut dann ist das immer eine sehr gute Alternative da ihn drüber schauen zu lassen. Aber gerade im Zeitalter des Hush-Hush, äh, gerade bei Kassenpatienten ist eine Eigenuntersuchung gerade wenn sie auch explizit empfohlen wird als Zusatz ich mal, äh, zu einer generellen konventionellen Untersuchung auf jeden Fall zu empfehlen. Und dieses selber gebaute Mikros Mikroskop kann man natürlich auch für sehr viele andere Sachen einsetzen. Wir reden hier von 66-facher optischer Vergrößerung, die im Handel erhältlichen Mikroskope beginnen bei vierfach über 10-fach, 20-fach, 30-fach oder 50-fach und nur richtig gute Mikroskope haben eine optische Vergrößerung von über 50-fach, also 100-fach Beispiel. Digital hochgerechnet gibt es natürlich auch 6000-fach, aber das hat ja keine reale Bedeutung, da ihr quasi die Ergebnisse die, die ihr bekommt mit einer guten optischen, äh, optischen Vergrößerung, ja immer digital vergrößern lassen könnt mit einer Software. Also für 14 Dollar, falls ihr Glas und eine Lichtquelle habt, bekommt man hier echt ein Mikroskop, was A keinen Platz wegnimmt und B, äh, ja wenn der Experimentiertrank vorbei ist, seiner Freundin sogar einen Saphir beschert. <lacht> einen echten Aber äh, den Einsatzmöglichkeiten eines Mikroskops sind natürlich generell keine Grenzen gesetzt. Von der Blutuntersuchung äh, bis hin zu nicht gesundheitsrelevanten Dingen kann man mit so einem Mikroskop ja sehr sehr viel erstaunliche Sachen machen. Ich finde es auf jeden Fall klasse diese Erkenntnis und ich warte jetzt. Äh, ja, Sehnsüchtig auf meinen ersten Hautkrebs, Nein. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, es ist einfach faszinierend zu sehen, dass man mit so einer kleinen Kugel quasi ein Mikroskop nachbauen kann in dieser Welt und finde ich richtig, richtig klasse. Und ja, habe leider zurzeit keine richtige Idee, was ich mit diesem Mikroskop jetzt irgendwie konkret anfangen könnte. Aber ich wollte euch das unbedingt äh, mitteilen: Die Dunkelfelddiagnostik des Blutes. Wäre eine Möglichkeit, aber die ist bei mir ein bisschen hinten runtergefallen, da kein wissenschaftlicher Konsens über die Sinnhaftigkeit dieser Methode besteht. Und dann habe ich damit auch ein Problem. Ich hoffe, das war interessant für euch heute hier ein Mikroskop sehr sehr schnell und billig zusammenbauen könnt. Und ich werde mir mein Video heute auf jeden Fall bookmarken, wenn ich dann mal irgendwann ja, wieder das Gefühl habe, ich brauche ein Mikroskop. Und hin und wieder hatte ich irgendwo mal in meinem Leben das Gefühl, ich brauche unbedingt ein Mikroskop. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.